In meiner Freizeit gehe ich gerne in die Turnverein, wo die Teamarbeit gefragt ist, so wie im Beruf auch. Ich habe mich für VG-Psychiatrie entschieden, weil ich gerne Leuten helfen und sie auch in schwierigen Lebenssituationen gerne unterstützen und begleiten. Wir machen meistens Blutentnahmen, wenn ein Patient oder eine Patientin neu ist, eintreten oder auch während des Aufenthalts, wenn es irgendeinen Grund gibt, um etwas zu untersuchen. Bei einer Blutentnahme ist wichtig, dass man die Leute immer vorher informieren und auch fragen, ob das für sie in Ordnung ist. Wir machen, wenn eine Patientin oder ein Patient nicht eintritt, immer eine Drogenuntersuchung im Urin, da ich auf der Abhängigkeitsstation arbeite. Wir machen ab und zu mit der Patientinnen oder den Patienten Döckeln, um sie zu unterhalten und auch, ein bisschen, dass sie besser gelohnt sind in solchen Situationen. Ich finde die Teamarbeit hier sehr gut und auch sehr wichtig. Man kann dann immer fragen und man kann es auch zusammen lustig haben. Ich finde den Lehrbetrieb sehr gut, da man hier auch die Möglichkeit hat, zu Stationen innerhalb der Lehre Wir gehen ab und zu mit unseren Patientinnen und Patienten spazieren, dass sie ein bisschen die frische Luft kommen und mal Abwechslung haben von Station und dass wir mit ihnen ein bisschen ins Gespräch kommen. Nach einem Arbeitstag, wo ich mit einem guten Gefühl hei, da ich für Leute können unterstützen. Kann.